In der Schweiz lässt es sich auch im Alter gut leben, dies nicht zuletzt dank einer starken beruflichen Vorsorge. Während die AHV als erste Säule im Alter das Existenzminimum garantiert, sorgt die berufliche Vorsorge als zweite Säule dafür, dass man seinen gewohnten Lebensstandard auch nach der Pensionierung beibehalten kann. Den monatlichen Beitrag zahlen Arbeitnehmende und Arbeitgebende gemeinsam. Anders als bei der AHV geht dieser nicht an die Rentnerinnen und Rentner von heute. Er landet direkt auf dem persönlichen Alterskonto der versicherten Person. Die über 1400 Pensionskassen in der Schweiz stellen sicher, dass dieses Vorsorgeguthaben zugunsten der Versicherten angelegt und gut verzinst wird. Die berufliche Vorsorge steht auch in den aktuell schwierigen Zeiten stabil da. Gleichwohl sind Reformen zwingend. Der ASIP bringt sich mit versichertenfreundlichen Vorschlägen aktiv in die Diskussion ein. Denn nur so bleibt die berufliche Vorsorge das, was sie heute ist. Der stabile Anker unserer Altersvorsorge.